Girl is on fire. Ich könnte sein Leben retten, oder? She's walking on fire. Ach, egal. Boah, mm. das riecht mir so verbrannt. Ich glaub nur, die Pizza. Okay. Oh man, schon wieder der Akku leer.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 Wo willst du, Hampelmann, denn hin? Hier rein. In dem Outfit? Keine Chance, nur in laborsicherer Kleidung. Oh. Was riecht denn hier so verbrannt? Ja, hier rein. Ohne Begleitung geht <lacht> Genau, und ohne... Nachgewe nachgewiesene Unterweisung und dann kam uns die glorreiche Idee, Strafe. <lacht>